Pranam Sadhguru. mein Name ist Kapil Dev Behel. In unserem Streben nach einem besseren Leben, Wachstum und Lebensqualität erschöpft der Mensch die natürlichen Ressourcen. Wir hören von jüngerer Generation, die diese Generation für das Verarmen der Ökologie und Umwelt auf dem Planeten verantwortlich macht. Glaubst du, dass die Menschheit auf Wasserkriege und Katastrophen zusteuert? bevor wir den Abgrund überwunden haben? Oder glaubst du an den menschlichen Einfallsreichtum? Das ist, uh seht, wir müssen das verstehen. Wir sprechen über alle möglichen Dinge. Im Moment wird in Paris hart verhandelt, wo Indien und die anderen Länder, die als Basisstaaten bezeichnet werden, die... Im Grunde ist das eine Idee, über die wir in den letzten 20 Jahren gesprochen haben. Ich habe in verschiedenen Foren darüber gesprochen und gesagt, dass wir über den Pro-Kopf-Konsum und CO2-Fußabdruck sprechen sollten. Wenn wir das tun, haben wir in Indien kaum einen Fußabdruck, denn die meisten Menschen leben in Hütten, sie verbrauchen nicht wirklich etwas, sie hinterlassen keinen CO2-Fußabdruck. Der Mensch verschwindet morgen, er hinterlässt keinen Fußabdruck, nicht wahr? Aber sie wollen etwas anderes. Das ist ein Abkommen, das hart ausgehandelt werden muss. Das passiert gerade. Davon abgesehen, was du letztlich versuchst, ist, das menschliche Streben einzuschränken. Du wirst keinen Erfolg haben. Glaub mir. Es gibt Leute, die ich in Kalifornien kenne, Früher fuhren sie Prius, jetzt sind sie auf Tesla umgestiegen, aber in ihrer Garage haben sie zwei Ferraris oder sie haben einen großen SUV, okay? Das heißt, wenn sie ins Büro gehen, wenn sie zu gesellschaftlichen Anlässen gehen, wollen sie in einem Elektroauto gesehen werden. Wenn sie mit der Familie rausgehen, wollen sie ein Sechszylinderauto auto fahren, nicht wahr? Ich will damit sagen, dass du das menschliche Streben nicht einschränken kannst. Das Beste ist, die menschliche Bevölkerung zu begrenzen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren wir 1,6 Milliarden Menschen. Heute sind wir 7,2 Milliarden Menschen. In Indien waren wir 1947 33 Millionen Menschen. Heute sind wir 1,2 oder 2, 1,25 Milliarden Menschen. Wir haben uns also drei, viermal multipliziert. Wir sind nett. Aber so, wir sind zu viele, times, wir müssen das times verstehen. Wir sind nice aber wir sind zu viele. Wir müssen das verstehen. Es gibt nur so viel menschliches Leben, das der Planet verkraften kann. Und vor allem aufgrund der technischen Möglichkeiten, die wir heute haben, verbrauchen wir wahrscheinlich das, was vor 1000 Jahren 10.000 Menschen verbraucht hätten. Ein Mensch meine ich. Ein Mensch verbraucht das, was 10.000 Menschen vor 1000 Jahren verbraucht hätten. Wenn das der Fall ist, ist es am einfachsten, wenn wir planen, eine geringere Bevölkerungszahl zu haben in der Zukunft. Aber im Moment sagen die Vereinigten Nationen voraus, dass bis 2050, 2050 werden wir 9,6 Milliarden Menschen sein, 2075 werden wir 12,1 Milliarden Menschen sein. Ich möchte, dass du dir einfach dein Leben auf diesem Planeten vorstellst, Du und ich mögen nicht mehr hier sein, aber wenn diese Prognose Realität wird, unsere Kinder und deren Kinder, tu, was du willst, sie werden kein gutes Leben haben. Aber sowieso, wenn wir das nicht bewusst kontrollieren, wird die Natur das auf grausame Weise mit uns machen. Es ist nicht so, dass wir uns einfach so fortpflanzen dürfen. Etwas wird passieren, nicht wahr? Es wird etwas passieren, mit dem wir nicht umgehen können, und es werden grausame Dinge geschehen. Aber der ganze Stolz des Menschseins ist, dass wir das, was wir wollen, bewusst tun können. Das ist etwas, das wir aufgreifen müssen. Jeder Staatschef muss das aufgreifen, die Führung des Planeten bei diesem Pariser Treffen, anstatt weiter darüber zu reden, wie viel wirst du verbrauchen, wie viel werde ich verbrauchen, was musst du tun, warum sagen wir nicht, dass wir im Jahr 2050 4 Milliarden sein werden, nicht 9,6 Milliarden, warum nicht? Alles, was du tun musst, ist, dass du dich nicht reproduzierst. Die Leute reden von der wirtschaftlichen Dividende, die eine junge Bevölkerung mit sich bringt. Das stimmt definitiv. Jetzt gerade haben wir das, das müssen wir nutzen. Aber das war vor ein paar Jahren in 2006, als wir in Davos waren, gab es eine ganze Reihe von Gewerkschaftsministern und anderen. Sie haben sich alle gebrüstet, wir sind die jüngste Nation, wir sind die jüngste Nation. Ich habe eine einfache Frage gestellt, wo sind die alten Menschen? Sie sagten, nein, nein, wir sind die jüngsten, das ist okay, aber wo sind die alten Menschen? In Indien werden die Menschen nicht alt, sie sterben früh. Das ist der Grund, warum wir die jüngste Nation sind, das solltest du wissen. Wir können die Situation jetzt zu unserem Vorteil nutzen, aber wir können uns nicht damit brüsten. Es ist nicht etwas, das wir geschaffen haben. Es ist etwas, das uns unglücklicherweise passiert ist. Denn 1947 war die durchschnittliche Lebenserwartung eines Inders 28 Jahre. Heute liegt sie bei 64. Das ist der Durchschnitt. Aber ich sage dir, wenn du Stadt und Land rennst, sind es in der Stadt vielleicht 70, auf dem Land etwa 50. 50 ist kein Alter, um zu sterben für einen Menschen.